Hi, mein Name ist Anke kathrin Dalaus von Meistermarke für Handwerks- und Baubranche und heute möchte ich Ihnen in einem kurzen Video erklären, was es mit der Meistermarke überhaupt auf sich hat. Ich selbst komme aus einer Schreinermeisterfamilie und weiß ganz genau, wo der Schuh drückt. Meine Eltern, mein Großvater und auch meine Schwester, mein Schwager und natürlich auch mein Mann sind alle Meister des Handwerks. Daher weiß ich ganz genau, was da im alltäglichen in den Meisterbetrieben überhaupt so vor sich geht. Kennen Sie das? Sie haben super schlechte Stimmung im Team, weil Ihnen einfach zu, wenig, zu wenige Leute zur Verfügung stehen. Die Mitarbeitersuche nervt sich ständig. Sie haben Anfragen ohne Ende, die Sie absagen müssen. Sie sind frustriert und hoffnungslos, weil Agenturen und Rekrutern Ihnen mit teuren Anzeigen das Blaue vom Himmel versprechen und am Ende des Tages kommen einfach nur ein paar schlechte Bewerber dabei raus. Sie haben irre viele Kleinkramprojekte, die sie als Schrobarbeit leisten, aber die nicht mehr so wirklich richtig viel Spaß machen. Und sie lassen am Ende des Tages einfach ganz, ganz viel Geld auf der Straße liegen, weil ihnen einfach die Leute fehlen. Ich sage: 98 Prozent der Agenturen und Rekrutern versprechen ihnen echt das Blaue vom Himmel. Mit Schnellschüssen und Werbeanzeigen wird so einiges versucht, um den Mitarbeitermangel zu bekämpfen, aber meistens ohne Erfolg. Mein Konzept, meine Lösung dahinter, die Meistermarke zur Bewerberflut. Und diese haben wir bereits erfolgreich bei vielen Handwerksbetrieben eingesetzt. Wie genau das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Ein kurzer Rückblick. Das Handwerksmagazin hat eine Studie durchgeführt. Was wünschen sich Mitarbeiter denn nun wirklich? 430 Teilnehmer im Alter von 15 bis 55 Jahren haben daran teilgenommen also sowohl junge als auch schon ältere und Fachkräfte aus sämtlichen Bereichen, Dachdeckerei, Elektronika, Zimmerrahmen, also querbeet durch die Handwerkssparte. Eine Frage war, es gab insgesamt 20 Fragen, ich habe ein paar davon rausgepickt. Eine Frage davon war, ist Geld wirklich das Einzige, was bei der Arbeit zählt? Nein, sagten 86%. Prozent. Es bringt also schlichtweg nichts, auf dem Werbeanzeigen oder auch im Stellenbeschreibungstext damit zu locken, dass man Übertarif bezahlt und eine gute Vergütung macht. Das machen nämlich alle. Würdest du für deutlich mehr Geld in einen Betrieb mit schlechtem Ruf wechseln? Ein paar mehr würden es tun, aber auf gar keinen Fall sind immer noch 68% Prozent und das ist sehr, sehr, sehr viel. Eine weitere Frage war, was ist denn besonders wichtig an einem guten Job? Spaß mit den Kollegen, das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist, abwechslungsreiche Projekte und die persönliche Weiterbildung standen ganz, ganz weit vorne. Und man sieht es hier mit 93 Prozent, der Spaß an der Arbeit ist doch das Aller, Allerwichtigste. Das Fazit, was wir daraus festhalten können, wir brauchen auf jeden Fall, Spaß und gute Kollegen. Wenn wir Spaß und gute Kollegen haben, dann stellt sich dadurch ein Gefühl ein, dass die Arbeit auch wichtig ist, die man da täglich macht. Und am besten stellt sich dieses Gefühl von, dass die Arbeit wichtig ist, dass sie einen Sinn hat, ein, wenn man abwechslungsreiche Projekte hat. Große Projekte, nicht nur die Schrupparbeit, nicht nur die Kleinarbeit. Und wenn wir diese großen Projekte generieren können, dann haben sie auch ein finanzielles Polster und können persönliche Weiterentwicklungen fördern und auch anbieten. Vor allen Dingen kostet ja am Ende des Tages auch wieder Geld. Und wenn wir dieses Rad am Laufen haben, dann sind sie schlussendlich ein Betrieb mit einem guten Ruf. Und da wollen alle hin. Und wenn sie diesen Betrieb mit dem guten Ruf haben, dann ziehen Sie auf der einen Seite nicht nur Top-Bewerber an und sogar auch Traumkunden für eben wie diese tollen, abwechslungsreichen Projekte, die Sie sich dann aussuchen können. Nein, wenn Sie dieses ganze Rad am Laufen haben und auch genügend Mitarbeiter haben und das Team voll besetzt haben mit tollen Projekten, dann profitieren Sie nämlich vor allen Dingen am Ende des Tages mit ganz viel Freiheit und auch Zeit, die Sie in Ihr Unternehmen stecken können. Die erste Weisheit aus dem Marketing, die ich Ihnen gerne verraten möchte, ist, wir kaufen nicht, was wir haben wollen. Wir konsumieren, was oder wer wir sein möchten. Und das kann man übertragen auf die Arbeit. Denn wir arbeiten da, was oder wie wir sein möchten. Wir möchten uns mit der Kultur und der Firma identifizieren. Keiner möchte irgendwo arbeiten, wo er sich einfach nicht wohlfühlt. Und man fühlt sich dort wohl, wie man selber einfach ist oder wie man auch gerne sein möchte. Wir möchten dazugehören und wir möchten Sinnstiftendes tun. Wenn wir uns nun umschauen, und dies ist ein Ausschnitt aus Google, ich habe mal einfach gesucht, Google Dachdecker-Logo, das machen alle so. Und wenn wir ehrlich sind, Fachkräfte... Wir brauchen die Mitarbeiter, die in einem anderen Job beschäftigt sind. Denn all die anderen, die zurzeit keine Anstellung haben oder arbeitslos sind seit geraumer Zeit, nun gut, da können ein paar gute Perlen darunter sein, aber sie wissen sicherlich, was ich meine. Also, wenn wir also mal eingeben bei der Arbeitsagentur und jetzt möchte sich vielleicht doch jemand mal umgucken nach einem anderen Job, weil er vielleicht doch so ein bisschen unzufrieden ist, und geben dann Dachdecker bei der Jobbörse mal ein, dann kommen sofort 44 Stellenangebote im Umkreis von 25 Kilometern, bei mir in der Region. Und wenn ich dann schaue, gut, wie treten denn diese Dachdeckerfirmen auf und ich finde diese erste Präsentation an Logos, dann sehen irgendwie alle gleich aus. Dann kann ich mich mit noch gar keinem identifizieren. Das Problem ist, dass die meisten Firmen ein Logo haben, aber sie haben keine Marke. Was kann eine Marke? Eine Marke weckt Begehrlichkeit. Der Ansturm, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt. Das ist Begehrlichkeit. Das ist Marke. Wir müssen also einen Ansturm an Bewerbern generieren, wenn sie einmal in die Welt rufen, Stelle frei als Projektleiter. Vertrauen. Vertrauen macht auch eine Marke. Hilti ist Ihnen sicherlich allen bekannt. Super teure Marke, super teure Geräte, aber man hat ein irre gutes Vertrauen in diese Marke und in diese Geräte, weil es einfach läuft. Weil die einfach gut sind und weil die einfach eine Wertigkeit ausstrahlen, die man selber sein möchte. Wertschätzung. Würth. Würth schrauben. Fürchterlich teuer, ebenfalls. Wir sehen schon, Marke hängt auch immer mit einem Exklusivität mit einem teuren Produkt zusammen, auch hier wissen einfach alle ganz genau diese Qualität zu schätzen. Eine Wertschätzung. Man hinterfragt den Preis nicht mehr. Und genau das passiert als Marke, auch als Handwerksbetrieb. Sie wecken eine Begehrlichkeit für potenzielle Bewerber. Sie wecken Vertrauen in ihre Mitarbeiter und in ihren neuen Mitarbeiter. Vertrauen auch in ihre Traumkunden. Und vor allen Dingen auch eine Wertschätzung in ihre Traumkunden. Denn auch die Traumkunden werden dann, wenn sie sie wertschätzen, nicht mehr wirklich den Preis hinterfragen. Sie sehen also, eine Marke für einen Handwerksbetrieb kann sehr, sehr viel. Also, was den meisten Handwerksbetrieben fehlt für diese Bewerberflut, ist schlichtweg Attraktivität und Sichtbarkeit. Das bekannte Alleinstellungsmerkmal USP. Sicherlich haben das alle von Ihnen schon mal gehört, aber irgendwie nimmt das gar keiner ernst. Und ich frage mich warum, weil es doch so einfach wäre. Die Meistermarke für Handwerks- und Baubranche kann also dazu, dafür sorgen, dass Sie dem Mitarbeitermangel schlussendlich AD sagen können. Sie brauchen keine bezahlten Werbeanzeigen, das verspreche ich Ihnen. Sie sind präsent und bekannt in der ganzen Region und darüber hinaus. Ihr Team wird Spaß und Freude an der Arbeit haben. Wichtigstes Kriterium Nummer eins. Und das wird sich rumsprechen. Und dadurch werden Sie nicht nur wertschätzende Traumkunden anziehen, sondern auch supergute Fachkräfte. Also, wenn das jetzt interessant klingt für Sie, dann war das der erste Einstieg, was die Meistermarke so kann. Wenn Sie das lange Video sich anschauen wollen, dauert ca. 45 Minuten, das können Sie ganz in aller Ruhe machen. Dazu füllen Sie doch bitte einfach unten das Kontaktformular aus mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse und ich schicke Ihnen einen exklusiven Link zu, wo nur Sie den Zugang erhalten zu dem langen Video, wo ich ganz genau darauf eingehe, wie ich das mache, wie die Meistermarke entsteht mit all seinen Schritten. Und dann haben Sie einfach mal ganz viel Ruhe für sich, 45 Minuten, schauen Sie sich das an, und ich freue mich auf Ihre Nachricht. Bis dahin, einen wunderschönen Tag.